Angelicable Action sehen. Im letzten Video habe ich es wirklich voll verredet. Ich habe die ganze Zeit davon geredet, Eichelbrot zu machen und habe es dann nicht gemacht. So, also, Eicheln sind fertig. Na, fünfmal mit kochendem Wasser aufgegossen. Hier sehen die auch richtig schön braun, hellbraun aus und nicht so grau, sind richtig schön fest. Und mal kosten. Hm. Ja, alle Bitterstoffe raus, hm? alle Bitterstoffe raus Und richtig schön fest, ja, wie muss. Okay, dann ab in den Mixer. Hm? Hm? Ihr braucht einen starken Mixer. Ja, ich habe vorher Zwei kleine Mixer geäxt, da hast der Motor nicht ausgehalten, der hier geht halbwegs und macht dann immer Intervallmot. Okay, das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Oh, fein. Aha. Okay, seht ihr hier so ein bisschen was? Na, das geht dann natürlich noch feiner, bis hin zu Mousse, je nachdem, welche. Äh, Krübigkeit ihr da haben möchtet. So und jetzt wird es einfach zusammen mit ähm, ich nehme da normale Brotbackmischung. Lass mal das rein. Noch ein bisschen was. Gut. Ja, also ich bin momentan bei dem hier. Ich habe ja schon in den Comments gelesen, Trockenhefe Hefe ist nicht so gut, normale Hefe ist besser. Ihr habt da auch schon Anleitungen gesehen, da geht es ganz ohne Hefe. Also da gibt es echt schon die tollsten Anleitungen dafür. Das ist jetzt wirklich, naja, die faule Version, sagen wir es mal so. Okay, also. Also ich nehme immer ungefähr so viel... So viel Mehl, wie, wie ich Eicheln habe. Das ist jetzt nicht einmal eine viertelste Packung hier. Nur noch ein bisschen. Gut. So. Und dann kommt lauwarmes Wasser drauf. Das haben wir hier. Hände sind sauber. Ja, sind sauber genug. Okay, und dann muss man halt mal gucken, wie viel Wasser man da braucht. Wenn das nicht immer so kleben würde. Aber gut. Wenn das meine Oma sehen würde, dass ich auf ihrem guten Teppich Brotback. Oh, schon was daneben gegangen. Mist. Ja, aber das ist ja erst nur mal für euch, ja. Okay. Das ist eine Sache hier. Aber hier unten brauche ich mal noch ein bisschen, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, das reicht an Wasser. Das sieht gut aus. Uh, schon fast ein bisschen zu viel. Na hm. ja, gut. Könnte ich ja dann auch noch ein bisschen Mehl ran tun. Ja, ich glaube. Da habe ich ein bisschen zu viel jetzt dran. Ja nee. eigentlich sollte das so ein Teig sein, der dann eigentlich gar nicht mal am Rand zu rumklebt. Na, obwohl wird's. Ah nee, ich glaube, das kann ich doch so lassen. Ich glaube, kann ich doch so lassen. Na gut, ein kleines bisschen noch, ein kleines bisschen noch. So. Gut, dann ist aber gut hier. Okay. Die Bäckermeister werden mich jetzt bestimmt voll auslachen. Anfang ist schwer, haben sie immer gesagt. Ne? So, gut, jetzt haben wir hier eine schöne Pampe, die so halbwegs mono, wie heißt das? Also, dass das alles schön ineinander gemixt ist. Homogen, so. Nicht monogen, homogen, dass schön homogen ist. Aha. So, und dann wird das, ach, Hände waschen, Ist für so eine Sache. Ja. Gut. Okay. So muss es doch gehen. Gut. So und dann halt irgendwie gehabt irgendwo hinstellen, wo es warm ist. Ich habe jetzt hier meine Warmheide, Marmorplatte. Da kommt es jetzt drauf. Ich glaube am Anfang eine Dreiviertelstunde ziehen lassen. Ja, eine Dreiviertelstunde mit so einem Küchentuch überdeckt ziehen lassen. Ja, könnt auch auf Teizung Heizung stellen oder auf den Ofen. Lauwarm soll es halt sein. Und dann gucken wir mal, wie es nach einer Dreiviertelstunde aussieht. Ja, mal gucken. Das sieht schon wieder so aus, als ob... Ja, er ist aufgegangen. Er ist aufgegangen. Für mich reicht das halbwegs. Ja, und dann wird es einfach nochmal geknetet. Ne? Nochmal ein bisschen durchgeknetet. Ja. Okay. Und dann wird es hier in diese ähm, Brotbackform einge eigentlich nur gegeben. Also das kriege ich jetzt, glaube ich, mit einer Hand nicht so richtig hin. Es sei denn, es ist schon ganz schön meditativ. <lacht> es klappt. So viel hängt da gar nicht mehr drin. Sehr schön. Sehr schön. So. Dürfte ein kleines Brötchen werden. So mal zum Kosten. Ja, soll es ja auch nicht. Okay. Und das wird jetzt noch mal eine halbe Stunde warm gestellt und dann geht es ab in den Brotbackautomat. So, haben wir den noch mal ein bisschen ziehen lassen. Ist schon ein bisschen hochgegangen, ne? Und jetzt kommt es einfach in den Brotbackautomat. So ich sehr schütteln, nicht, dass wieder zusammenfällt. Okay, zumachen, einschalten und dann hier auf 80 Minuten. Gut, okay. So, jetzt müsste das dann so langsam hier drin warm werden. Ich kann es dann immer so ein bisschen sehen, weil die Heizstäbe dann immer so rot glühen. Mal gucken, ob das hier auch so funktioniert. Mal gucken, ob ihr die Hitze sehen könnt. Und nach wie vor begeistert bin ich von dieser schönen mechanischen Uhr. <lacht> Dass sowas heutzutage noch hergestellt wird. Ich finde es klasse. Ah, ich habe es gerade noch drauf bekommen. Hier drüben seht ihr es ein bisschen rot. Jetzt hat gerade, wo ich die Kamera eingeschaltet habe, der... Temperaturschalter abgeschalten. Das schaltet natürlich bei 140 Grad Celsius ab und bei 90 Grad Celsius wieder ein. Nicht bei Volt, wie ich im letzten Video andauernd gesagt habe. Gut, okay. Also, nach 10 Minuten aufheizen hat er das erste Mal abgeschalten sozusagen. Okay, dann dauert es jetzt vielleicht wieder 2-3 Minuten, dann wird er wieder einschalten. Gut, das war's. 80 Minuten vorbei. Ein bisschen weggehen. Ich die Linse beschlägt vor lauter Feuchtigkeit. Mhm. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wow, heiß. Okay. Äh, schnell, schnell, schnell. Heiß, heiß, heiß. Mhm. Mhm. Gut. Na dann, haben wir es mal auf den Teller drauf hier. Auf den Ich. Hört ihr es? Mm. Mm. Mm. Okay, und wenn es dann angeschnitten wird, das zeige ich dann auch noch, weil das ist nämlich diesmal gar nicht für mich das Brot. So, so, so. Jetzt läuft Klappe die erste! hört <lacht> <man> <lacht> nicht Das fetzt. Ah, ist richtig durchgeworden. Mhm. Schön, freut mir.